Du beginnst, indem du mit der Häkelnadel in die nächste Einstichstelle in der angegebenen Runde stichst, dann den Faden durchholst und diesen anschließend nach oben ziehst. Es ist an dieser Stelle ganz wichtig, dass sich die Fäden dabei nicht überkreuzen. Es befinden sich nun zwei Schlingen auf deiner Häkelnadel. Jetzt holst du den Faden erneut und ziehst ihn durch diese beiden Schlingen.